Ich sehe so aus, weil ich bin der Mutizong aus meinem ersten Kinderbuch. Schau mal, der hat sich verwandelt vom wütenden Wutizong in den mutigen Mutizong. Und deswegen auch Wutmut.com, denn da findet man alle Infos darüber, über das erste interaktive Kinder- und Elternbuch.